Schnuckilinchen oder Schnucki? Sims 4, Folge 29. Schön, dass du reinschaust. Oh, was war das jetzt? Eine Enthebung von Jackson aus dem Himmel. Tim, Tim hat Schnucki. Wie geht's dir? Und was macht's geiler? Geiler hat ja, das Schaumbad nee, letztes Mal genommen, die nee, ist glücklich, nee, die, und heiß. Nee, es gibt nichts besseres. Es gibt nicht viel im Leben eines Sims, das nicht mit einem Schaumbad in Ordnung, das sich nicht mit einem Schaumbad in Ordnung bringen diese. Ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim. Schön. Äh, wir ver verwandeln sie mal zurück. Sie sieht zwar echt süß aus. Sich selbst tarnen, genau. Yo, jetzt sehen wir Skyla wieder mit ihren pinken Haaren. <lacht> Oder lila, pink, rosé, keine Ahnung, was das genau ist. Oh, sie gucken Fernsehen. Tim schläft. Ja, jetzt unterhält sie sich mit dem Kindermädchen, klar, die hat jetzt auch nichts zu tun, wenn Tim schläft. Ey, der, der Briefkasten sieht doch echt basic aus, oder? Scotty Beamen. Oben aufs Knöpfchen drücken. Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Die unterhalten sich gerade ganz lieb miteinander. Und lernen sich wahrscheinlich gerade kennen. Bedürfnisse hat Skylar jetzt nicht sonderlich, aber mich würde mal interessieren, wann ihr Baby kommt. Drittes Trimester! Bei diesem Sim ist es fast soweit. Er ist mehr als bereit, dieses Kind zu bekommen und hätte es am liebsten schon hinter sich. Hm, dann schauen wir mal, ob das geht. Äh, in die Sterne gucken. Aktionen. Ne, Runde bilden machen wir jetzt nicht. Reisen. Reisen. Ne, reisen tun wir nicht. <lacht> nicht, nicht, wenn sie schwanger ist. Wie war das bei Jackson? Das ist doch irgendwie einfach aufgeploppt, gell? Mensch, das ist nur gar nicht lang her, die Aufnahme, und ich weiß es nicht mehr. Schlimm. Schlimm, schlimm. Das ist wohl die Hitze, die letzte Woche war. Wir haben jetzt Gott sei Dank ein bisschen kühler. Es hat geregnet und ich kann aufnehmen, ey. Super. Äh, Skylar, ich glaube, wir sollten doch ins Krankenhaus. Vielleicht geht's dann, wenn ich wegzoome. Nee, das geht auch nicht. Äh, bei diesem Sim ist es fast zu so weit. Also, ich denke mal, es kann jeden Moment losgehen bei Skyler. Na, ist noch ein bisschen, ist auch in Ordnung. Oh, die Blase, die Blase. Mensch, dann musst aber du aber schnell aufs Klo gehen, bevor es losgeht. Nicht, dass du dann den Arzt voll machst, bieselst. äh, ja. Wie man sieht, habe ich die Kamera ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, man sieht trotzdem alles. Äh, eigentlich ist ja das Spiel das Wichtigste nicht mein Gesicht, gell? Hm. Aber man hat halt so gar nicht gesehen auf der linken Seite, was da los ist, ob die Glücklich... Deswegen habe ich sie umgestellt. Auf jeden Fall unterhalten sie sich schön. Oh, Jackson ist erwacht. Und hat Hunger. Das war ja klar. Spaß hat er gleich null. Aktionen? nee die hat da wirklich nichts... Kann ich nur so oft anklicken? Oh, oh. Wenn ich jetzt wegzoome, kann ich nur reisen. Schauen wir mal, was was es gibt. Schlangennest? nee Wir wollen jetzt nicht Karaoke machen. Wir wollen auch nicht irgendwo in die Bibliothek oder zu die Bitbewe? Nee. Wir wollten eigentlich, wenn dann ins Krankenhaus. Oh, sehr unwohl fühlt sie sich jetzt. Muss dringend pieseln. Skylar, dann geh doch. Wieso brauchst du mich jetzt da dafür, dass du das machst? Huh? Du bist mir eine Süße. Auf aktuellen Grundstück zentrieren. Mensch, mich interessiert das jetzt ehrlich, was da los ist. In Elternzeit gehen, das wäre doch mal was. Tierklinik kaufen, nee, machen wir alles nett. Selfie machen, machen wir auch nicht. Notizbuch. Ja, eigentlich bleibt doch da nur Reisen. Reisen und wo kann man da hin? Nee. Ich denke mal, wenn es soweit ist, ploppt es dann wieder auf wie bei Jackson. Ansonsten bekommt sie ihr Baby zu Hause. Wäre ja auch mal was, was nicht schlechtes. Eine Hausgeburt ist sowieso viel schöner. Am besten noch im Whirlpool. Dann gleitet das Baby sanft auf die Welt. <lacht> die Kindertante guckt lieber Fernsehen, als sich ums Baby zu kümmern. He? Aber ich glaube, dem geht's gut. Der ist wach. Jackson, tu nicht Geige, Klimpern, Spiel mit deinem Baby. Der braucht dich. Er ist so süß. Und nicht mit Fragezeichen, sondern er ist süß. Liebkosen, alles, was die. Babys brauchen, machen wir jetzt. Füttern. Ja, an Brust nehmen kann er schlecht. <lacht> ich glaube, da kommt nichts raus. <lacht> Und sie pennt. Das ist gut, wenn sie pennt. Dann sammelt sie jetzt erstmal alle Kräfte, bis es losgeht. Ist ja bald so weit. Ja, Jackson. Ah, oh, schau. Das, das, dann geht die sozial wieder hoch. Baby freut sich. Oh, Tim. Mein Schnuckel. Ja, genau. Jetzt kriegt er erstmal was zu trinken. Dann tun wir nur ein bisschen Glykosen und hüpfen. Ist vielleicht nicht so gut, vielleicht kotzt er dann. Mal gucken. Nee, Sims-Babys Sims kotzen dann nicht. Reden. Ja, Furz wieder mit Bohnen. Jetzt kommen wieder die Tönchen raus. geiler alles klar, sie schläft, hat noch die Hälfte ihrer Leiste aufzufüllen. Baby ist bestens versorgt. Caleb! Caleb hat sich gemeldet. Ich muss dich was Wichtiges fragen. Hättest du Lust, zusammen abzuhängen? Wohngrundstück Eisenhutvilla. Äh, eigentlich jetzt nicht, aber okay, machen wir mal kurz. Kindermädchen ist ja da. Ja, aber dann kriegt man das bei Skyler nicht mit. Nee, nee, das machen wir nicht. Skyler schläft schön. Die, die braucht jetzt noch ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Und Schach spielen, das ist eine gute Idee. Dann kriegt er auch Spaß und, und tut gleichzeitig seine Logikfertigkeit hochmachen. Die brauchen wir auch. Ja, denk schön nach, Jackson. Und Kindermami kümmert sich um, um Baby. Ich hoffe ehrlich, meine Kohle reicht aus. 2.600 Similons, ist nicht viel. Aber ich, ich, ich spiel, spiele ja immer ohne Cheaten. Also meistens zumindest. Das wird nur im Notfall eingesetzt, wenn ich gar nicht mehr weiterkomme. Aber ich werde euch dann Bescheid geben, falls es so ist. Ja, schön, haben sich umarmt. Und sie spielt mit, ist ja geil. Dann geht das Sozial auch noch hoch. Ah, super. Dann lassen wir sie jetzt mal spielen, so im Schnelldurchlauf. Skylar pennt ja sowieso. Ach, das war's schon, oder? Die hat keinen Bock mehr auf Schach. Skylar hat fast ihr Leistung voll. Die soll mal weiter sich unterhalten, etc. Machen wir mal ein bisschen schneller. Bis wieder irgendwas passiert. Oh, Baby hat geweint gerade. Aber sie hat sich schon kümmert. Die Kinderschwester, jetzt gucken sie Fernsehen. Irgendein Western oder so, was war das? Ah, jetzt sind's Kampf der roten, schwarzen und weißen und bunten Ameisen. Na, ja, Skylars Energie ist bald voll. Und ich denke mal, wenn sie aufwacht, geht's auch bald los. Jetzt hat sie 130 Simulons gekriegt und, und jetzt lässt sie uns einfach alleine. Oh, Skylar. Naja, Jackson ist ja da, der kann sich ja ums Baby kümmern. Pennt sowieso. Alles gut. Oh, Tim. Tim, du, du süßer Schnucki, du. Du kleines süßes Baby. Ich krieg ja echt die Krise. Schade, dass man die Wand immer sieht. <lacht> Machen wir doch gleich einen Screenshot. Wenn er so süß pennt hier mit dem B Herzchenbär. Ach, das ist doch süß. Was macht Skylar? Sie kann jetzt aufstehen. Los, auf geht's. Baby bekommen heute. Skyler, Mein Schatz. Aktionen. Ich kann immer noch nichts machen mit der. Komisch, komisch. Jetzt geht sie sich mit Jackson unterhalten der mit seiner herzchen in der Küche steht. <lacht> Sie scheint irgendwas unternehmen zu wollen, so hört sich's an. Räum mal auf, komm. Oh, die Blase wieder, die Blase! Skyler muss in circa einer Stunde auf der Arbeit sein. Ja. Das ist schlecht jetzt, weil wenn Skylar jetzt ihr Baby in der Arbeit kriegt, das ist schlecht. Heute gehen wir nicht arbeiten, nee, nee. Vielleicht sollte ich mal Elternzeit nehmen. Wo warnt das? Soziale Medien. Ist das vielleicht gesellschaftliches Ereignis planen? Nö. Hier, Elternzeit, in Elternzeit gehen. Und Jackson muss das auch machen. In Elternzeit gehen. Einen Tag nur? Die, die will immer eine Runde bilden. Ja, machen wir mal. Mit Jackson natürlich. Aber der kann nicht raus. Der kann nicht... Freunde. Was? Die hat keine Freunde. Äh, achso, weil nur Jackson da ist jetzt. Das ist das Runde bilden nicht, nicht das, was ich eigentlich suche, gell? Aktionen? Ne. Ey, stelle ich mich heute doof, oder? Die zeigen mir aber auch gar nichts an. Notizbuch, Unterhaltung. Nee, Unterhaltung brauchen wir nicht. Ne, machen wir nicht. Oder doch. Kindersitter-Service. Ja, dann ist schon mal jemand da. Dann kann ja eigentlich auch Jackson mitnehmen in die Klinik dann. Jetzt schauen wir mal, wann es so weit ist. Ich bin schon so aufgeregt. Na, Leute. Schön, dass ihr dabei seid, ey. Ich freue mich. Seid Das ist jetzt aber eine andere, oder? Nadine Hubertz. Nach Tag fragen. Ach so, die ist voll. Aber jetzt ist sie voll. Und noch schon wieder auf Toilette, ja. so ein bisschen... Schauen wir Fernsehen. Genau, schauen wir ein bisschen. Vielleicht mal umschalten auf Koch Kochkanal, dann kann sie wieder ein bisschen kochen üben. Und Jackson, mach mal mit, komm, dir schadet das auch nicht. Ja, schön. Bei ihm geht die Leiste hoch, bei ihr nicht. Ah, sie guckt gar nicht, oder wie? Doch. Laune sch schieße auf alle Sims, verteilt Launen. Schließe auf alle Sims, verteilt Launen, 100 Launen, aha. Kopiere jetzt nicht. Inwand. Ah, Level 4 der Kochfähigkeit hat Skyler jetzt. Tantimen Bericht. Acht Similons für Zwergengeschichten. Schön. Baby weint und die liebe Kindermädchen, Krankenschwester kümmert sich drum. Oh. Wer latscht da drüben so? Uh, Skyler mäßig. Ich hey, sehe schon, die haben Spaß beim Kochen angucken. Eine neue gute Freundschaft geschlossen, schön, angenehmes Gespräch, köstliches Gericht, die ist ja richtig oh oh, unerfreuliche Umgebung, dann räum auf Skylar. Das muss Jackson machen, der muss das reparieren. Das machen immer die Männer im Haus. Sie kocht und er, er repariert. So machen wir das. Oh, sie wischt auf, ist das lieb. Kommt er dann überhaupt hin? Ja, er kommt hin. Dann reparieren mal schön, Jackson. Menno. So, aber halt kein, kein Rohrbruch jetzt, oder wie? Geiler, wann geht's endlich los, Mensch? Ich kann es kaum erwarten. Bin schon gespannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Milch trinkt sie schon mal, das ist ganz gut. Viel Calcium. Simologie, Inventar, Beziehungen, Fähigkeiten. Was können wir denn machen? hätte Jackson ja locker noch zu dem Typ sie gehen können. Der hat schon wieder Hunger. <lacht> Jackson hat immer Hunger. Sie ist satt. Die Energie geht bloß ziemlich schnell runter und Blase auch. Ist klar, wenn man Baby bekommt. Immer noch zur Arbeit gehen, in die Wolken schauen. Das geht noch nicht los. ist mehr als bereit dieses kind zu bekommen und hätte es am liebsten schon hinter sich ja aber wie aha die muss raus die muss raus alles verkaufen das ganze bisschen ernten da gibt's wieder kohle das haben wir schon 2700 semelons das ist doch cool alles gießen Ey, taug, die taugt ja wohl auch nichts, das Kindermädchen. Die lässt einfach den Kleinen schreien. Jackson kümmere dich um den Kleinen. Schmutzige Windel wechseln. Los jetzt. Aufhören. Es wird gegossen hier. Die Pflanzen gehen ja schon ein fast. Die haben wahrscheinlich auch so Hitze bei die Sims. <lacht> Wir haben echt... Das war so schlimm letzte Woche. Du bist echt wie gebraten hier. Aber jetzt haben wir mal zwei Tage bisschen Regen, geht schon besser. Gestern ging es mir ganz schlecht, da hat es mir dann kreislaufmäßig zusammengeklappt und mir war es übel und Schmerzen hatte ich, also das war ganz schlimm. Heute geht es wieder ein bisschen besser, deswegen nehme ich auch auf. Und da ich hier irgendwie langsam einen Koller kriege, so daheim immer bei dem Regen, ich will ja nicht so rausgehen, haben wir da zock bissle und nehme auf mit euch. Nehme euch mit. Das tun wir doch in den Kühlschrank, sonst geht's doch kaputt, Mensch. Leute, die können nicht aufräumen. Jackson, was machst du? Du machst jetzt Nickerchen. Anstatt vernünftig zu schlafen, macht er Nickerchen. Mann, Nummer, oh Mann, da bist du wieder nachts wach. Im Internet surfen. Vielleicht soll ich lieber mal ein bisschen schreiben. Genre-Buch schreiben, Entschuldigung schreiben für... Du musst mal eine Entschuldigung schreiben für Jackson. Ja klar, der, der macht ja jetzt einfach blau hier. Hat Elternzeit genommen. Komm, geh vernünftig schlafen, Jackson. Das geht so nicht. Da füllt sich ja kaum die Leiste auf. Außerdem, was hast du für ein Problem, Jackson? Ah, hat sie schon erledigt, okay. <lacht> der Kleine, der ist wach. Sie muss jetzt natürlich aufs Klo. Da, wo ich sie jetzt gerade zu Tim schicken wollte, muss sie aufs Klo. Alles klar. Es ist Nacht geworden, Leute. Und dann sage ich für jetzt mal, auf Wiedersehen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. kinder service kommt und ich gehe. Ciao.